In einem Wort. Die deutsch-französische Freundschaft? Ja. Spaß. <lacht> Nein, nicht nur. Einzigartig. Warum? Pourquoi toi Ça, est pas Ça répond pas directement, mais c'est pas grave. En un, un mot, c'est l'espoir. Un wonder. Une chance. Je dirais football. Une herbe Futur. Future. Un gewachsenes vertrauen, leidenschaft et engagement. Beaucoup de découvertes. Inspiré, robuste, zuverlässig. Une chance. Famille, Zukunft et Europa. Belle, enrichissante et durable. Réconciliation, confiance et avenir. Un moteur. Voyage, partage. Très précieuse, simplement parce que après le pire de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'exemple qu'un renouveau est possible. Ich habe es wie schwierig die deutsch-französischen Beziehungen in der Vergangenheit waren und dass wir jetzt so zusammenleben können als Deutscher in Frankreich, als Franzose oder Französin in Deutschland ohne Hindernisse ist. Das ist ein Wunder. Das hat mir geholfen, zu sein, wo ich heute bin, dank an einem Kursus-Franco-Allemann. Ich kann meine Perspektive auf meinen Horizont öffnen. Es ist eine wirkliche Chance, zu haben, dass man einen starken Link zu haben. Weil man dahinter stehen muss mit seinem Herzen. Es ist auch ein Element der Europäischen Union. Zukunft und Europa gehören für mich zusammen. Dass die deutsch-französische Freundschaft ist wichtig für Europa und für die Zukunft. Naja, weil wir schon am 60. Geburtstag feiern. Äh, Elysée-Vertrag, deutsch-französisches Jugendwerk und die Zivilgesellschaft. So viel Leidenschaft, Engagement da reinbringt. C'est historique et j'espère qu'elle va continuer, donc euh, peut-être dans ce sens durable, enrichissant parce que enfin, c'est hyper enrichissant d'avoir forcément deux cultures. Et mon troisième mot, c'était belle, bon, je pense que le mot parle de lui-même.